hören, wer spricht? Sehr schlechte Verbindung. Ich wiederhole nochmal. Hört mich jemand auf der 150. Ja, ja, ja. Sie werden gehört. Wer mhm. spricht? QCQCQ, wer spricht auf Kanal 150? Kommen. Jo, Infanterie hier auf dem Boden waren bei einer Mission vor der Woche und jetzt sind wir gestrandet. Wir suchen gerade unsere Position und danach melden wir uns zurück. Dann wäre richtig geil, wenn wir Orientierungshilfe kriegen würden. Kommen. Seid ihr Ghost? Kommen. Aber sowas vom Positiv kommen. Hey, wir hatten euch ja fast schon abgeschrieben. Wie viele Überlebende kommen? Unkraut vergeht nicht. Neun Überlebende. Ja, so verstanden. Ich bleib standby und rührt euch, wenn ihr was braucht. Jo, so verstanden. Ich kann dich schon hören, sobald wir Batterien haben, schalte ich auf Long Range rum, dann müsstest du meine Marke auf der Karte sehen können. Ja, also verstanden. mich hören kannst. Ich werde jetzt eine rote Rauch werfen, so hoch, wie es nur irgendwie geht. Wenn du uns siehst, melden. hat verstanden. So, der Schwein zieht hoch. Du müsstest uns sehen. sicher ob ich was gesehen habe was sich gerade entwickelt hat Seid ihr mitten im Dschungel? Sieht so aus, ja. Ja, ich hab euch. Euer Grid ist 103-103. Bitte bestätigen. Dankeschön. Wir bewegen uns jetzt Richtung Südosten an, Stra an der Straße entlang. Äh, bitte kontrollier schon mal, äh, südlich wo der Wald aufhört, ob du dort Kontakte siehst. Ihr geht nach Südost, ich kontrolliere Richtung Straße, check. So richtig, müsste eine Hauptstraße sein, relativ offene Fläche. von Hock Ghost hört Ghost, aufgeklärt Zwei Artilleriestellungen bei GRID 109 1095 Wiederholt 109 Strich 095 Zwei Infanteriestellungen mit Sandsäcken befestigt auf offenem, bräunlichem Feld. station. auch Luftabwehrartig sein, ja sieht so aus. Ach. Zwillings AA. Ander gleich in Position wo Infanterie, also 109 Strich schlag mich tot. Zumindest arg in der Nähe, ja. Ich geh ein bisschen höher wegen der ARA So, verstanden. Bitte unterschreit dich das. kläre ich gleich auf, davor noch weiterer Kontakt rotes Fahrzeug, eventuell Technical, auf Straße bei GRID 110-098 Vielen Dank! Hat das Dorf auch einen Weinberg? Karte sagt ja! Ja, Dorf habe ich mindestens fünf Infanteristen vereinzelt. Keine Formationen. Vielen Dank. Relativ weit, weit weg von Häusern, also in Sicherlich keine Zivilisten. Ich habe ein Gewehr gesehen. Ansonsten nur Thermalkontakte. So unsicher für das Driving Run danke schön. Soll ich die nochmal bestätigen? Negativ, wenn sie uns im Wald nachlaufen, gut. Wenn nicht, lass sie gut. Ne, ne, die waren stationär. Alle bewaffnet, aber alle stationär. Gut, stationär ist keine Gefahr. Ich danke. Wie wird es denn? Eine Koordinate. Kleinen Moment. Spreche. 990-103 990 äh, 990 099-103 099-103 verstanden 099-103 dort aufklären richtig ja, positiv das ist eine Lichtung westlich von euch richtig das ist richtig Gebäude? Positiv, leicht äh, westlich davon. Beim Gebäude zwei Bewaffnete. Ein dritter läuft im Uhrzeigersinn um die Gebäudepatrouille. Die anderen sind zwischen den Gebäuden unterhalten sich. So, verstanden. Nächster Auftrag. Kannst du was zu schreiben? Check. 1 0 1 Das ist östlich von uns. Aufklären bei 103-101. östlich von euch. Ist doch fast die gleiche Position oder und sollte doch auch westlich sein oder habt ihr euch von eurer Marke schon wegbewegt? Wir sind jetzt leicht südlich vom Marke. Das Ding, was du davor aufgeklärt hast, war, war westlich von uns. Das ist jetzt östlich von. Also das ist kurz vor dem Felsen richtig? Kann gut sein, dass es auch in den Felsen ist. Die Karte sagt, da ist ziemlich gut um, äh, Stein. Also ich sehe da einzelne Thermalkontakte, das könnte aber auch ihr sein. In welcher Formation lauft ihr? Linie. Ja, ich habe da Linienformationen gesehen, ja. Und von dieser Formation leicht östlich davon nichts. Leicht östlich davon ist nur der Fels, da habe ich nichts gesehen. Ne? Firma Dank. Park, nächster Auftrag. Südlich von uns haben wir Fahrzeuggeräusche. Müsste auf der Hauptstraße sein. Südlich von uns. Kannst du da was sehen? Da hatte ich ein rotes Fahrzeug bereits vorhin schon aufgeklärt, aber ich gucke nochmal nach. neuer LKW, der ist neben der aa Arti auf der Straße, die von der Straße, die den Knick von Süd nach Nord macht und dahinter ist ein Jeep, die haben angehalten. Direkt auf der Straße rechts neben der AA. Nämlich kannst du mir die Koordinaten geben von der Luft AA und den ganzen Gedöns? Die AA war bei 109 096 Und dort ist auch die Straße, die von Ost-West Richtung nach Norden abknickt Oder von West-Ost Richtung nach Norden abknickt, Entschuldigung verstanden. Schlechter Funk weiter. Wende dich, sobald du wieder in der Nähe bist. Hört ihr mich jetzt? Viel besser. Blöde Frage. Ist die AA in der Nähe einer Siedlung? Inmitten der Siedlungen, auf den Feldern von den Bauern. Sexy, dann habe ich sie. Da ist auch in der Nähe der Technical, oder? Korrekt, der ist direkt nördlich davon, auf der Straße in der Nähe der Kreuzung. Und der Jeep hat das Technical gerade gerammt. Nice. Den LKW habe ich hingegen aus den Augen verloren. Frage, was ist euer Plan eigentlich gerade? Wieder Mike. Wir gerade bei uns ein bisschen Stealthy und Hackelig, ich meine ich bin hier in zwei Minuten. Check. Südlich auf der Hauptstraße links und rechts äh, checken, ob um Infanterie oder anderes auf uns zukommt. Check, Hauptstraße mitgefügt. Für Verdacht. So verstanden, da habe ich einen Infanteriemarker gesetzt in eurem Westen. Beim Wasserturm. Wiederholt. In eurem Westen habe ich da einen Infanteriemarker gesetzt beim Gebäude vom Wasserturm. So. Und euch rast entgegen auf der Hauptstraße ein rotes Fahrzeug mit zwei Leuten auf der Pritsche. Die fahren aber ziemlich schnell, ich glaube die dürften zu beschäftigt sein für euch. Ja, danke für die Info. sehr umgedreht und fährt jetzt in die gleiche Richtung wie der Jeep von vorher. Also Richtung Westen weg. Richtung Süden vorzurücken, Straßen entlang zur Hafenstadt von Kotobo. Äh, gerade ein Gebäude, gell? Jo, so schaut's aus. Ihr kriegt Besuch von zwei Infanteristen aus Westen, den Trampelpfarrer entlang. Ein Truppentransporter steht auf der Hauptstraße westlich von euch, voll besetzt. Was ich tun kann. Ja, schnell, sonst lohnt sich nicht mehr. Seh ich? Splash no damage! Splash no damage! Bring ihn nach Hause, Junge, bring ihn nach Hause! Bitte sagst mir, dass es dir gut geht! Nee, ich stürze ab, ich gehe jetzt raus! Ich bin am Leben und sink jetzt nach unten Zeichne der Position ein, wir kommen dich holen Ja, Hallo, Also, die A hat voll gespannt, das tut mir leid. Äh, nee, ich meine, das die... war quasi ein relativ leichter Abschuss für sie, quasi schöner Gleitflug nach unten. So zum Thema, nichts, was dem Buzzard ihr schaden kann und so weiter. Also, die hat ein Rettungshelikopter abgeholt. Ich würde dich bitten, dass du noch vielleicht zwei, drei Minuten wartest, bis du wieder startest. Mhm. Und dann gleiche Spielchen wie gerade eben.